Wir jetzt in Zürich an der Bahnhofstrasse 9 und da gibt es von der Bank aus so Freiraum. Oder? Was sagt zum Brock? Bartson machen Sie Brock. keine Kunst, machen Sie Probleme. lektüre performance über das Thema Geld, oder? da sind wir genau am richtigen Ort in der Bank. Oder? Kennengelernt haben wir uns über das Internet ganz unmöglich über, über Kunstdiskussionen. Ich kann mich auch vorstellen, das ist Günther Hirschow, Künstler aus Österreich, aus Innsbruck. Unterwegs mit dem unter dem Motto Denkalarm, sowohl multimedial als auch eben lokal. Ich bin, wie man sieht, äh, im Morgenmantel, Künstler schlafen ja bis am Nachmittag, wie man weiß. Die legen sich hin und träumen da was vor sich hin, so wie das ja schon deutlich geworden ist. Und Geld, ja genau. Die träumen, sondern waren sofort was ein, war mit der Realität, die ja wirklich mit dem Geld zu tun hat und die keine Ahnung. Das ist völlig der, der Gegensatz dazu. Ähm, der Spekulationen, der Spekulant dazu. Das heißt, es ist doch die Österreicher immer mit Morgenmantel aufgetreten ist. Ja. Mit dem Morgenmantel, sondern so entsprechend der Kunst. Das heißt, ähm, wir nehmen den Schal, oder? Du hättest den anderen genommen. Ich bin nicht ein. Nationalbankpräsident, ich bin kein Wirtschaftsfachmann äh, und ich bin auch keiner dieser Wirtschaftstheoretiker, die Ihnen, und jetzt kommt schon das erste Bild, die Ihnen äh, die so, die sie so darstellen: Elektrokabel der Hochspannungsmassen und daran hängen Katzen. Ähm, und, und da die Katzen ja die besseren Menschen sind, und aber diese Crash-Spezialisten, die stellen uns so dar. Weil wenn man sagt, der Crash wird 2020, Herr Markus Kraler sagt, der wird 2020 stattfinden. Jetzt über Geld reden, nicht? Ach so. ja, genau. Ich habe äh, gesagt, dass ich nichts sage. Nicht. Jetzt über Geld reden. Und das war jetzt eine, wie, wie das sozusagen ins Gespräch kommt. Ins Gespräch kommt es dadurch, dass man Situationen erzeugt. Und so ist es auch. Das heißt, wir die Öffentlichkeit versucht, wenn Themen da sind, eher wie hier die Sau durchs Dorf zu treiben. Und von den 48 Millionen, die im Umlauf sind, sind 40 Millionen schon irgendwo auf der Welt, man weiß es nicht genau, werden wahrscheinlich genauso wie Gold in die Matratze eingenäht. Was machst du denn? Ich baue einen Zuckerberg, das ist das Fundament. Der zeichnet das auf? Ja? Ich muss das alles genau dokumentieren. Bin ich bin in der wenn ich daher komme. Eine Aufzeichnung mit Livestream. Ah, da sitzen die Profis. Aber Ein Erlebnis festgesetzt als die Frau, ich ähm, muss mal etwas über die Frau Lagarde sagen, so sehr gut gekleidet ist und so, äh, für mich ist das immer etwas sehr Bedeutendes. ist von der Europäischen, jetzt die, die Leiterin der Europäischen Zentralbank, weil sie rufen worden ist und noch nicht im Dienst war hat die einen, einen Satz gesagt, der sich bei mir sehr eingeprägt hat. Wie ich die reinbringen soll, und habe in dem Bild da unten also eine kleine Stelle gehabt, wo, wo eine Katze da läuft, so ein Untier. Und ich dachte, wieso tue ich die da hin? Und wieso bringe ich die, und, äh, bringe die mit ihren Verbindungen? Äh, und jetzt erzähle ich Ihnen, wie ich eigentlich Bilder mache, wie ich so Bilder mache. Ich, ich mache ein Bild und ich weiß noch gar nicht, warum ich das mache. Sie hat gesagt, sie wird schauen, dass die Bewertung des Geldes überprüft wird, dass man nachschaut, dass man überprüft, ob diese Wertmaßstäbe, die wir an dem Geld anmessen, ob die zeitgemäß sind. Nämlich sobald sie eingesetzt war, ist der Satz nie mehr vollkommen. Und jetzt kommen wir auf das Problem. Diejenigen unter Ihnen, ich hoffe, es sind ein paar da, die was über Geld wissen, die Arten von Geld gibt. Und die Geldarten werden unterschieden in M1, M2, M3. Im angelsächsischen Bereich 3, 4, 5, 6. Dungen sind jetzt natürlich nicht repräsentativ für das, was unbedingt Geld ist, aber sie sahen schon etwas aus. Was hören über Geld? Wenn wir Argumente hören, wieso man eine Nullzinspolitik einführt, dann hören wir die auf der Grundlage der, der Zahl, die aus dem M3-Geld besteht. M3-Geld sind, ich sag mal, das Geld, was wir hier genannt haben, Papiergeld sind Tageseinlagen. Das wäre ein Was Ja, das müssen wir noch machen. Das müssen wir machen. Die, wenn sie von der Größe her gehen, eine Zahl mit hoch 24 ist. Das ist weltweit gesehen. Dass das Kapital, mit dem wir wirtschaften, mit dem wir Kliniken bauen, mit dem wir Häuser bauen, mit dem wir Auto bauen, mit dem wir Raketen bauen, mit dem wir Waffen herstellen, mit dem wir den Staat finanzieren, Straßenbau und Sozialanrichtungen, das heißt, alles, was sozusagen in dem Großbereich des Wirtschaftsbereichs reicht, ist dieser kleine Bereich im Verhältnis zu dem Bereich, zu dieser Menge an Geld, die als Derivate, das heißt, und das müssen wir genauer sagen, als Geld, mit dem Geld bewertet wird, das Finanzkapital, ist in dieser Dimension gegeben. Heute sind, ist diese und die Rationalität einmal ausgebildet, mit dem man die meint, in den Griff zu kriegen. Gell? Sie das Bild? Ja. Können Sie nicht, ja. Weil der alles sich aus seiner Umgebung ist, äh, dann stellt er oft wie ein Hund, der irgendwie aufgebläht ist, mit den ganzen Zahlen so ganz wild aufgebläht ist und so etwas degeneriert ist. The Future ist sozusagen ein, ein, ein, ein, ein gehandeltes Papier, wo man, wo man einen einen Wert, einen zukünftigen Wert in einer festen Vereinbarung. Ich würde schon mehrere Geldtransaktionen machen und den Zucker rüben, dass die dann hier noch den Preis haben. Und dafür hat man eine Option gemacht. Hat man hat sozusagen einen, einen Vertrag gemacht, dass im August oder Mitte August das rüberkommt, und dass dann zu dem und dem Preis der Zucker hier, der, die Rüben hier gekauft werden. Ich, kann wohl, ich weiß wohl genau, was ich sage, aber was ich mache, weiß ich nicht. Ähm, ich mache mach einfach den Elefanten. und ich denke mir, der wäre jetzt eigentlich geeignet für, für die Option. Für das ist das Optionskapital und das Wirtschaftskapital auf dem Schwanz und dann ist das obendrauf. Aber wieso hat der überhaupt eckige Ohren? Denn die große ist sehr gut dargestellt worden weil mein, mein Freund das sie ist so vertrauensvoll und dann ist die Sirene. Stefan, es hat gut gepasst, da müssen wir uns eine Gitarre und Es gab Also ganz in speziellen Serien, exquisiten und Wein, ob man oder nicht. Das und in einer nicht. handschriftlichen Gebrauchsanweisung und wer sie nicht lesen kann, da komme ich gern vorbei und zeige es kurz, wie es umzusetzen ist. scheinen sieht so aus. Dann reichen mhm. sich die Hände. Super. Das ist das. Mit den hängenden Katzen. Äh, 300. 300. Super. Hat's ein äh, schon. Ein bisschen, wie sagt man dem Versteiger? Kannst du nicht sagen, Aber für, für Spenden du es verkaufen. Und dann kannst du ein bisschen sagen, was du zahlen möchtest. Und dann kommst du das über. Das wirklich ganz gut gemacht. Und jetzt kommt noch eins unter Hammer, den er vorhin gezeigt hat. Und, so, und wirklich ganz toll. Unbedingt jetzt ein neues Haus. Glaub. Es ist ein zusätzliches Gebäude, wo jetzt gefällt hat. Es hat ein paar Räume für, äh, zum Wohnen drin und einen größeren Saal. Das ist toll! Ey. Future! Ja, Future! Ich, ich, ich wickel die Future ein, ne? Genau. Siehst du? Ich wickel die Future ein. Eben, tut um Himmels Willen etwas Gutes, gell? Äh, das war es auch schon. Danke fürs Zuhören. Bis gleich. Danke, tschüss zusammen.